Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Waro 2.3 mm. Yo, wie geht auf hier? Yo Leute, was geht ab? willkommen zu Was oh, es brennt alles. Sechs mit Hallo. Alex. Servus. Komm mit schon drauf. Alter, ich brenne. Yo. Warum auch immer. Danke. Hey. Weil habe ich drin? <lacht> Zuckerrohr habe ich hier drin das mal angebaut, ne? Mhm. Ich will glaube ich mal reichen die paar Stück. Ich habe auch keine Erde mehr. So, wir haben jetzt noch... Wir können noch zwei Bücher machen. Nee, das gibt's nicht. By the way. Setz mal bitte noch wieder auf. Ja, warte. Ich hab schon sechs Gaps. Echt? Ich habe noch gar keinen. Danke. Okay, dafür Al Blali Hier ist Gold. Danke. Okay. Professionell am da. Ja. Ja. Muss man da jetzt immer konzentrieren da beim ganzen Craften. Ja, ne? Voll anstrengend. Da du kriegst 5 Gaps, das ist genau die Hälfte. Wir haben noch einen Apfel haben wir noch. Okay. Ich bin arm. Jetzt gehen wir wieder verzaubern. Ah, ich hab so schlechte Verzauberung gerade die ganze Zeit. Echt? Ja, Fire Protection noch. Hast du? Nee. So. Karte, Katze. Ich, ich bin mal Full Prot 1. Oh, meow, meow, meow, meow. Oh, das ist ein Doppelbane of Atroboss, nice. Hm? Bann von Atroboss, wie es heißt. Ich bin auch komplett Brot 1. Brauchst du bei, Iron Schwerter? Smite, oh je. Yeah. 3 Level für Sharp 1 soll es nicht aus. Was oh, soll's? Ich hab Sharp 3 Iron Sport. Nice. Sharp, nice. Bitte, bitte, bitte, Sharp. Na! No! Steve, kannst du mir Sharp 1 Schwert noch machen? Ja, werf ja. Ich habe hab aber keine Level mehr. Kannst du behalten. Achso. Dann nehmen wir es aus dem Ofen also, also Wenn was drinne wäre, ne? Nicht drinne? Na ja, doch ein bisschen was, zwei Level habe ich gehabt, ja? Mm. Danke sehr. Ich habe zwei an, ich habe zwei kostet. Bisschen, ne? Oh, ich brauche noch zwei Level, Steve. Ja, ich habe selber keinen, du Held. Halt. Ja was, boah jetzt lags wieder, nice Oh das war das okay. falsche Schwert, Scheiße Schwert wollte ich gar nicht losen Ist aber so viel Redstone, Junge, das können wir alles, können wir das alles mitnehmen Ja stimmt, da hinten habe ich glaube ich eins gehabt Die habe ich schon mal aussortiert, okay. Mein. Wenn du halt nichts draufkriegst, warum verzauberst du dann nicht auf Dings? Auf, auf Bögen? Ah ja, Bögen habe ich vergessen. Ja, ich habe es ja schon gemacht. Ich habe auf zwei Spitzhacken verzaubert. Sinnlos Level Wasting. Ja, stimmt. Wir sind auch für über 8, ne? Mhm. Ma, die Legs, die. Ist auch normal. So, jetzt sind sie wieder weg, nice. Was? Die Legs. Deine Legs. Ja, ich weiß, das ist echt nervig leider, ich kann nichts dafür. Weißt du, wo unsere Base war noch? Ja. Also es sind Samen bringen wir was? Naja, ja. nö, nö. Höchstens für einen Snowman, dass wir Schneebälle machen können, aber. Von mir auch nicht. 10 Minuten nur noch, Alter, Das sind schon wieder 5 Minuten um. Ja, wir haben halt alles, ich weiß ja nicht, was wir jetzt noch farmen hier unten. Die farm Level 5 was, toll, nice. Eigentlich könnten wir hochgehen und könnten ins Neta eiern, ah ja, um Level zu farmen. Ja, stimmt. Wir brauchen ja nichts mehr, wir sind ja full die. Ja. <lacht> Aber mit den Legs gehe ich nicht in die Nether. glaube ich dir aufs Wort Jo. Nehmen wir noch ein bisschen Iron mit und so, viel haben wir auch nicht mehr. Sharp 2, Sharp 2, Sharp 3. Du machst schon Sharp 4 oder was? Ja. No. Alex gönnt sich einfach mal Schab 4. Na, hab ich ja nicht. Nicht? Nee. <lacht> Wenn du Melonen anbaust, das dauert halt ewig, weißt du? Ja, müsst du vielleicht ich Knochen, aber haben wir erst an, ich. sag, würde sagen, gehen wir irgendwo zum Spawn. Ich bin unter dir, Alex. Hm? Ich bin unter dir. Nice, da, da in der Nähe ist Lava, ne? Okay, dann hör mal wieder auf, hier rumzupuddeln. <lacht> Alter, ich steh halt noch vor mir. Gut, Zurück zur Base, Alex. Wo ist die Base? Da. Wo? Oh. Ah? Da? links. Soll wir alles mitnehmen und weggehen oder was? Nö, nee, nö, nee, wir bleiben jetzt hier erstmal noch eine Folge. Echt? Wieso brauchst du den Amboss ab, Alex? Ja, wir paar Das ist cool, ja. Ich würde noch mal Power 2-Bogen machen. Hast du Bögen für mich? Was? Ob ich Bögen für dich mache? Ich, glaub ich noch versucht. Hatte ich eigentlich nicht vor, wieso? Ja, hast du da noch einmal eine Seile? Ich habe jetzt 31 Pfeile. Nice. Nimm halt Eisen und alles was du halt findest mit oder so. Warum denn? Eben Dias. Ne. Doch. Wie viele? Oh, 4, 5, 6. Ob der sich hier einfach straight lang baut und Dias findet. Ja doch. Wenn sie lang wird, würde wir ich noch viel mehr finden. Wie viel hast du denn? 6 oh, Warte mal. Dann mach ich mir nämlich. Dann kann ich dir nämlich mein Sharp 3 äh, Iron geben. Kannst du dir Sharp 4 Iron machen und ich mach mit Sharp 3 Deer? Ja, warum nicht? Brauchen wir aber trotzdem noch ein paar Deers. Hm, mm, bin auf der Suche. Ja, das ist irgendwie so. He, bogey. Das hat ein level aber... Okay. Yo, hey, oh, oh, fuck. Der Buch ist bei dir, Ja, und die schaffen fast nicht. Respekt Ja, das wird interessant. Res, Respekt the Mann. Mhm. Weißt, weißt du noch, wo wir lang müssen dann, um zurückzukommen? Ja, geradeaus zurück. Ja, Ich Zombies. Mhm. Über mir. yo, What oh, the fuck. Ich Diaz. Nice. Oh, ich mein, keine Diaz. Oder? Es hat, hat nur so geschimmert. <lacht> es hat nur so geschimmert. Ja, sorry, Alter. Hier ja, macht nichts. Gold jede Menge, wo ich bin. Hier ist halt eine Cave, ne? You. Und wieder eine Cave, ne? <lacht> <lacht> Hast du dein Sharp 3 Schwert schon benutzt? Ja. Dann wird's teuer für dich. Scheiße stimmt. Ich habe meins nämlich schon vorhin schon benutzt, wo ich ausgesehen. Einen... Wieder mitgehütet, 5 ja? Minuten schon wieder. Mm. Das ist echt traurig, oder wie schnell die Zeit vergeht. Alex, was denn? Dieses äh, Geräusch kenne ich vom centrix Echt? Ja. Ah, ja hast du mal erzählt? Ich bin tierisch auf den Sack gegangen. <lacht> Bei mir ist nur die Spitzhacke hin war wenn was Schlimmes passiert, mach ich nicht... Hören äh. wir das. Hey, ist die, wo sind die Tiers versteckt? Ich weiß nicht, ich suche sie selber. Der hat schon wieder am Arsch der Welt, ne? Ja, Schliermanden, Schliermanden, wo seid ihr? Leuk like. Wieder ein riesiger Lavasee, aber geil hier. Nur Gold. <lacht> ich finde kein Gold. Nicht? Nö. Ich find nur Gold. Ich bin nur Dias, wenn ich was finde. Mann! Du hast so nochmal eine Viererquelle oder so, Dias, wir 10 Dias haben, reicht mir vollkommen aus. Ja was, bin nur dabei, Steve. Ich, ich streng mich an. die sag mir einfach, wie viele Blöcke wir nach vorne, nach links oder so also bauen sollen und dann kommandierst Weiß ich nicht, das weiß ich selber nicht. Ja sag einfach irgendwas. Um. Sagen, Was soll ich denn sagen? Weiß ist da? Fünf Blöcke nach und Oh nee. Yes. Yes. Echt? Ja. Geil. 4 Stück. Moin. Haben zehn Stück nochmal über. Das ist auch gleich Gold nebenan. Hey, weißt, was das das Coolste ist, der Counter und der rechts lägt da. Nicht? nicht? Ne, der legt nicht. Komm mal zurück, ne? Ja. Haben wir genug Diers? Zehn Stück. Gib sechs. Ja, ich vier. Nice ich weiß aber nicht mehr, wo es zurückgeht. Oh, ich hab Ne. Doch. Da kann ich mir einen Sharp 4 Dias machen. Ah, oh, ich schaff's noch nicht abbauen. Warum? Oh. Nee! Was schlecht. Ja, bleib dort stehen, ich komm Nee, wir brauchen schon ab. Level 10, nice. Ah, es sind ziemlich viele Dias, Steve. Sechs Stück nee. glaube ich. Wie viel? Sechs. Sechs wohl so unsere Base. Bei mir gerade aus. Was du, wo ich bin? Wir sind bei dir? Den Enderman, den hole ich mir jetzt auch. 12 ist nice. Warte mal, das sieht man ja welche Richtung man blickt, oder? sehe dich halt nicht, das ist mein Problem. Ich glaube, du musst Richtung Süden gehen. Oh, Alter. Steh dich. war ein Creeper hinter mir. Aber oh, jetzt seh' ich dich nicht mehr. Wo bist du denn? Richtung Süden. Hey, und, es du? Kurzzeitig, jetzt noch. du bist genau vor mir. Hey, sind die ist. Ah, gut. Ach, die Fresse, wenn jetzt schon wieder, hey sind die <lacht> Kannst du langsam nicht mehr hören. <lacht> Wo hier jetzt Lava irgendwo, ne? Ja, bei mir, uh, was sind die die Ah, die Gold. Hi. Hilf mir mal da. Wobei ich denn? Ich seh da keine Blöcke. Wollt Ja. In einer Minute haben wir noch irgendwas im Ofen lassen. Weiß ich nicht, wo ist denn unsere Base? Die Richtung normalerweise. Wo, welche Richtung? Der, wo ich hin war, Süden. Dein Ernst? Ja. Unsere Base nicht wiederfinden. Doch, da, ich hoffe. Na. Da, da, da, da. Ja, da ist der Bogen, das ist immer gut. Rex? Ja. Das ist manchmal mit dir echt ein Krampf. Warum mit mir? Ich finde die ganzen. Ist und das, oh, ich habe unsere Base gefunden, okay. Wo, wo, wo? Zuckerrohr ist gewachsen, schnell, 20 Sekunden. <lacht> Steve, wo bist du?